ich bin der Philipp von Baerpor und ähm, wir haben neue Rucksack im Sortiment, die wollte ich euch gerne mal vorstellen und ich zeige euch heute einfach mal, was ich alles mitnehme, wenn ich auf den Parcours gehe. So, natürlich meine normale Schutzausrüstung, packen wir hier vorne rein, ganz wichtig auf dem Parcours, immer ein schönes Messer dabei, weil das öfteren geht doch mal ein Pfeil ins Holz. <lacht> Ersatzsäge ganz wichtig, falls die alte reißt. Eine Spannschnur für den Bogen. Ich auf vorne mit rein. Oh. Sowieso mit dabei habe ich immer Sekundenkleber, ein paar Ersatznocken und mein Sehnenhalter. Ein Checker darf nicht fehlen, um unterwegs zu gucken, ob die Standhöhe noch passt und für den Spaß zwischendurch noch ein kleines Fun. Essen ist natürlich auch ganz wichtig, man trinkt nicht so viel. Für eure Pfeile habt ihr hier hinten noch Super Fächer, die auch ein bisschen verstärkt sind, so dass auch beim mehrmaligen Benutzen da nichts durchscheuert. Und dann habt ihr vorne noch eine kleine Handytasche dran, falls ihr mal schnell euer Handy rausholen wollt. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal.